Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Nachen verachten Weisheit und Sucht. Du fürchtest Gott, wenn du ihn an erster Stelle setzt, wenn du das machst, was er dir zeigt, wenn du seinem Wort glaubst und höher achtest als das eines Menschen, wenn du dich von Gottes Geist leiten lässt.